Diese einfache Apparatur besteht aus zwei planparallelen Platten, in denen das Licht der Kerze reflektiert wird. Einer dieser Spiegel ist halbdurchlässig. Das heißt, die Beschichtung ist so aufgetragen, dass ein Beobachter durch die Rückseite des Spiegels durchgucken und so die unendliche Reihe der Flammen sehen kann. Wirklich unendlich? Oder bricht die Reihe irgendwo ab? Das wäre allerdings nicht logisch. Aus welchem Grunde denn und an welcher Stelle? Also, die Lichterkette ist tatsächlich unendlich. Haben wir so unendlich damit in der Palle? Auch das erscheint unmöglich. Wir haben hier also eine paradoxe Situation.